Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich bin sehr Ich habe der Stadt, Ich war gerade eine große Nierzekla, die ich hier in eine die Kastanienallee ist äh, äh, ca. 180 Jahre alt. Ta kaštanová Allee äh, je zhruba 180 let Es äh, sind äh, 168 Bäume. Mm -hmm. Davon 139 alte Kastanien. Ja. Je tu dohromady 168 stromů a z toho 139 vlastně jsou velmi staré Kaštany. Wenn es um den Erhalt einer Allee dieser Größenordnung geht, mm -hmm. ist eine kleine Gemeinde wie Lankengränec äh, vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Süsse tíče péče, o tak rosáhlo ali, jako je tato, je obec velikosti Lankengränec postavená před téměř unrešitelný úkol. Wir haben zwei Gemeindearbeiter und eine eine sehr engagierte freiwillige Feuerwehr. Uh, máme celkem dva pracovníky, kteří jsou tedy ve správě uh, kraje k dispozici, ale vedle toho máme velmi angažované hasiče. Und zusammen kümmern die sich um den Baumbeschnitt der meisten Bäume in, in Lankengranitz. Uh -huh. A ti se společně starají o veškerý porost v Okrese Lankengranitz. Und hier in der Leh haben wir eine besondere Problematik, das hatte Frau Groß eben schon um, angesprochen. Die Alleen sind nicht nur alt, sondern wir haben auch einen Befall der Miniermotte, die ist mhm. wahrscheinlich bekannt, die Motte, die Kastanien. In dieser äh, Allei haben wir noch ein spezielles Problem. Die Kastanien waren napadene. Und jetzt mich umluftet für den Termin, ist das eine Art Molu? Ja. Linienka, A vedle této klíněnky jsou stromy také napadeny bakterií a proto je nutné, co nejrychleji odstranit veškeré listí a to listy i hned spálit. Um, das ist keine leichte Aufgabe, auch wenn sich das vielleicht so anhört. <laughs> to není zrovna jednoduchý úkol, i když to tak může se na první pohled zdát. Das vielleicht mal ein Baum im Garten, das Laub entfernt. 168 Bäume, da kann man sich ausrechnen, wie viel Stunden Laub es dazu <laughs> Každý z vás, kdo má na zahradě nějaký strom a musí to listí schrabávat, tak si dovede představit, co je to za práci. A teď to vynásobte 168. Silnici bývá, zejména v létě, v podstatě neustále zácpa. Je tu mnoho aut, protože je tu také mnoho turistů, kteří sem jedou na prázdniny třeba s rodinou a jedou většinou autem, protože dostat se z jedné části ostrova na druhou vlastně můžete víceméně hlavně autem. Ty stromy podél silnice to mají opravdu těžké, protože jsou velmi blízko silnice. Viděli jsme tam i určité rozšiřování na levo deswegen hat man rechts hier versucht eine neue Reihe Bäume aufzubauen. A proto po pravé straně je pokus tedy od druhého řádu alejí být by sázena nové druhy zde, weil die äh, buch, äh, die rotbuchen das wohl auf Dauer nicht überleben werden diesen dieses hohen Kältes. Protože ty buky, které zde do posud stojí, to zřejmě dlouhou dobu nevydrží a nepřežijí tak hustou dopravu. Létě je to tu skutečně auto na autě v podstatě nebo hned za autem. A pro, zvláště pro autobusy je to velice obtížné. A už léta musí ty stromy trpět vlastně velký stres, který zvláště v těch letních měsících zde zažívají. Insel von sehr bizarrer Gestalt und vielfältiger Kulturlandschaft. Der der Liste, der und Ostrow, Kultur äh, ist ein sehr für sehr interessanter, von interessanter, sehr interessanter, Alleen verbinden Orte führen zum Ziel. Uh, um, so was Sie spenden Schatten, wir müssen bedenken, zu dieser Zeit ist man zu Fuß oder zu Pferde gereist. Allee dodávali um, si běžky, Und Alleen sind ein Element ganz bewusster ästhetischer Landschaftsgestaltung. Ale je, byli tvorbou, estetickou tvorbou krajiny, Und von Puttbus äh, ging die bewusste Landschaftsgestaltung auf Rügen aus mit diesem Mann Wilhelm Malte, Fürst zu Pupus, der in dieser Zeit eine bedeutende Rolle auf Rügen gespielt hat na obrazku vidíme biloma Malte z autobusů z putbus. z tohoto místa z putbusu, se šířil po celém ostrově po celé Rojáně toto viditelné utváření kulturní utváření krajiny Malte z autobus byl äh, später äh, Eigentümer fast von 3 äh, der Insel mm -hmm. Malteců Purbus se postupem času stal majitelem téměř tří čtvrtin ostrova. Vážu vás der kleine König von Rügen. Můžeme říct, že to byl takový malý rujanský král. on had kontakt zum švédským König aber auch ähm, nach Paris und so weiter. Malte zu Fußbus hat sich aus äh, verschiedenen Ländern Samen schicken lassen und seine Gärtner haben dann ähm, die Bäume herangezogen und sie schrittweise an das, das Klima hier gewöhnt. Zum Beispiel gibt es im Park eine gelbblühende Kastanie. Kníže Maltecu Pudbu si nechal posílat semena z celého světa a jeho zahradníci uh, ty stromy postupně přizpůsobovali místnímu klimatu. Die hat sich an dem vorgefundenen dieser am Hügelrelief, an dem, uh, uh, und nicht einfach alles und neu geplant, sondern das integriert.